Burn it back. Zehn Awesome haben. Wir machen die jetzt erstmal auf. das Ist dein Ernst, Tim? Also die anderen haben wir jetzt schon aufgemacht. Wir gucken uns gleich alles an, was wir bekommen. Haben. Hm. Jetzt schauen wir erstmal noch, was wir da noch rausbekommen. Oh, ich nehme Fortress Sense. Nehme ich gerne. Locker flockig an. Zieh dich, Tim. Okay. Economy Ticket auf gold so dann haben wir auch noch mehrere junge tim ist es dein ernst <lacht> ich würde jetzt gerne noch ein paar morte booster nehmen würde ich gerne nehmen habe da gerade auch schon ein äh, morte booster gesehen oh das ist auch gut glaube ich die korrupte essenz die ist auch nice die würde ich nehmen die nehme ich korruptes yo nice ich würde sagen die letzten schenken wir einfach wir schenken einfach timmer ein tim hier da ist eine für dich. So, mal schauen, ob wir noch was rauskriegen. Nice, Mann, das geht dann viel schneller. <lacht> okay, oh, noch mal zwei Fortresses. Kann das? Nice, nice, nice. Was soll ich mit dem Müll? Den Müll weg hier. Wir schauen uns jetzt gleich mal alles an, was wir bekommen haben. Ist es noch von mir? Ja, ist noch von. Mir. Ja. Ein Goldapfel. Nice. Ich erstmal naschen. Oh mein Gott, wie viele hier noch sind. Okay, das ist noch von mir gewesen. So, dann haben wir hier. Erstmal schauen wir, wie viel Geld wir hier rausbekommen können. Wir nehmen jetzt erstmal alle Erze, die wir rausbekommen haben. Verkaufen den Müll. Sell. So, alles verkaufen. Uff. 3,6 millionen durch die 64 Dann haben wir 14 immortal booster 24 forge Sensen, Mehr als ein stack op äpfel 3 stacks sogar 4 stacks op äpfel nice buried treasures pot of gold Ja eine million äh, Enchantment xp ist schon mal extrem 10 Soulstones, stones 3 korruptete Sensen. Denn dieses Sch Charming Essence, Super Storm Gem, Challenge Pass, nochmal Cash. Sollen wir dem mal Geld schenken? Hier, nochmal Geld. So. Uh, random Paper Schematic, das brauchen wir glaube ich nicht. Buried Treasures. Die Duelist Charts und sowas. <lacht> Okay, ich würde sagen, die verlosen wir noch an euch. Zwei Gottschwerter brauche ich ja nicht. Die beiden verlose ich an euch. Ihr müsst einfach nur schreiben, Hashtag Gottschwert und dann könnt ihr die beiden gewinnen, dann werde ich beide einfach verlosen. Viel Glück dabei und ja, das war's dann auch mit dem Opening. Tschüss! Schöne Grüße an Lord Jonas, Tim, ActionRare, also mein Bro. Tschüss.